Die einzige Nebenwirkung ist, dass Familie und sowas, die nicht mehr glauben, sich abwenden. Aber das ist die einzige Nebenwirkung. Unter meinem letzten Video gab es ja ein bisschen Kritik in den Kommentaren und Max von Hyperraum hat sogar ein Kritikvideo zu meinem Video gemacht. Viel Kritik kam aber, denke ich, durch Missverständnisse zustande, bzw. weil man als Zuschauer ein paar Details zum Anruf nicht wissen konnte. Die häufigste Kritik war ja, dass es falsch war, meinen Kumpel als verrückt darzustellen, obwohl er ja viele Wahrheiten ausspricht. Zu keinem Zeitpunkt habe ich aber gesagt, dass er nur Bullshit redet. Meine Formulierung war... Mein Kumpel scheint am Telefon etwas verrückt. Überlegt genau, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Diese Aussage hat sich dann scheinbar bei vielen im Kopf umgewandelt zu Mein Kumpel ist völlig verrückt. In vielen Sachen bin ich absolut einer Meinung mit meinem Kumpel, also dass wir selbst gewissermaßen Götter sind. Ich weiß auch genau, was er mit dem Jesus-denken meint, etc. Das Gespräch ging auch insgesamt über zwei Stunden und die Kamera hat davon einen Großteil nicht aufgezeichnet. Viele deuten die Tatsache, dass ich über das meiste, was er gesagt hat, lache als ein sich lächerlich machen über seine Aussagen. Aber ich habe einfach nur gelacht, weil ich auf DMT war und man dann sehr gut über solche Wahrheiten lachen kann. Aber natürlich ebenfalls über Quatsch, den er geredet hat. Das Ganze war ja auch ein Videoanruf und er hatte auch durchgehend ein dickes fettes Grinsen auf seinem Face, was ihr als Zuschauer natürlich nicht wissen konntet. Und es steht natürlich völlig außer Frage, dass er definitiv auch einige Dinge gelabert hat, die eindeutig Bullshit waren. Wenn dann Leute sowas geschrieben haben wie ich glaube, du verwechselst seine spirituelle Erfahrung mit einem psychotischen Zustand, dachte ich mir dann immer so, er hat gedacht, dass die Aliens kommen und ihnen gleich Leute in die Klapse stecken wollen und hat für den Februar 2021 das Ende der Welt prophezeit. Das sind keine spirituellen Erleuchtungen, sondern das ist einfach nur ein verrückter Drogenwahn. Und das hat er selbst bei unserem nächsten Telefonat, als er wieder etwas klarer denken konnte, gesagt. Vielleicht hätte ich im Video noch ein bisschen deutlicher machen sollen, dass ich nicht alle Aussagen von ihm verrückt finde. Das Problem ist aber auch, dass YouTube einen in letzter Zeit wegen so lächerlichen Dingen einen Strike reindrücken will. Und das kombiniert damit, dass die Leute mir ständig vorwerfen, ich würde Drogen zu sehr verherrlichen, führt dazu, dass ich mich bei vielen Videos eventuell sehr dazu zwinge, Aspekte, die, die Droge irgendwie negativ scheinen zu lassen, besonders betone. Der Simon vor drei Jahren hätte wahrscheinlich einfach nur gesagt, yo, hier ist ein verrücktes Gespräch zwischen mir und meinem Kumpel auf DMT, zieht es euch rein. Einerseits finde ich gut, dass ich in letzter Zeit mehr Warnungen aussprechen Ausspreche, weil Drogen wirklich sehr gefährlich sein können, aber andererseits sind die Warnungen irgendwie ein bisschen zu gezwungen. Was sagt ihr, wenn das euer Kanal wäre? Wie würdet ihr versuchen, eine ausgewogene Balance zwischen der negativen und positiven Darstellung von Drogen zu finden? Okay, schauen wir uns noch ein paar weitere Kritikpunkte von Max' Video an. Diese Aussage klingt so ein bisschen so, als wäre die Gefahr, eine Psychose zu bekommen bei DMT-Breakthrough-Erfahrungen irgendwie höher, als wenn man einfach so DMT in niedrigeren Dosierungen konsumiert. Und das ist einfach so daher gesagt und es gibt absolut keine Anhaltspunkte dafür. Ich glaube, es ist absolut unklar, inwieweit, wie hoch wirklich das Psychoserisiko überhaupt bei DMT-Konsum ist. Klar, DMT kann vorhandene Psychosen eventuell auslösen, aber wie hoch das Risiko ist, weiß man nicht und äh, dass irgendwie die Gefahr einer Psychose noch höher ist bei einem Breakthrough als bei niedrigen Dosierungen, ist einfach nur so von dir in den Raum gestellt, Simon. Und ich finde, sehe das halt ein bisschen kritisch, weil das irgendwie äh, Leuten Angst vor Breakthrough-Erfahrungen machen kann. Eine DMT-Breakthrough-Erfahrung ist etwas sehr heftiges und ich finde, da sollte man schon ein bisschen Angst davor haben. Ja, es ist richtig. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass man bei Breakthroughs eher Psychosen erhält als bei kleineren Dosen, ohne dass ich das vorher aufwendig recherchiert habe, weil das für mich irgendwie logisch scheint. Je stärker der Trip, desto eher wird es eine stressige Belastung für die Psyche, was eine Psychose auslösen kann. Ist Max dann der Meinung, dass man von einer Microdose-LSD genauso eine Psychose bekommen kann, wie von einem 200 Mikrogramm-Trip? Ich habe auch nirgends Stories gefunden, wo Leute von einer geringen Dosis-LSD oder DMT eine Psychose erlitten haben. Bei starken psychedelischen Räuschen bildete ich mir selbst schon des Öfteren ein, dass ich den Verstand verloren habe. Woraus ich schließe, dass das bei. <lacht> Dass das Psychoserisiko bei starken Trips erhöht ist. Natürlich bin ich hier auch open-minded. Wenn ihr mir erklären könnt, inwiefern die Dosis keinen Einfluss auf das Psychoserisiko hat, dann ändere ich schnell meine Meinung. Hier an dieser Stelle sagt dein Kumpel dir quasi, dass er gedacht hat, dass er vielleicht gleich in die Klapse eingeliefert wird und dass er halt wahnsinnig wird. Also eigentlich eine total ernste Sache. Und jedes Mal, wenn er das sagt, lachst du dich eigentlich nur kaputt. Und ja, ich finde, das könnte man eigentlich ein bisschen ernster nehmen und äh, dein Kumpel da vielleicht ein bisschen mehr supporten in seiner tiefgreifenden Erfahrung, die er da hatte. Über dieses Thema tauschen wir uns eigentlich noch deutlich länger aus. Das war aber leider ein Part, wo die Kamera ausgegangen ist. Und weil mein Kumpel während des Anrufs die ganze Zeit gegrinst hat, wusste ich auch, dass der nicht wirklich denkt, dass er in die Klapse muss. Also er dachte es wirklich direkt nach dem Trip, aber zu Zeitpunkt des Telefonats dachte er das nicht mehr. Ja, also und was ich ja auch echt weird finde, ist, dass du während dem Telefongespräch und während du das Video aufnimmst, die ganze Zeit immer weiter noch an, der DMT, äh, an dem DMT-Vaporizer ziehst. Also das finde ich ja ein bisschen respektlos, auch der Substanz gegenüber. Ich finde es immer komisch, wenn Leute sagen, dass etwas respektlos gegenüber einer Substanz ist. Eine Substanz hat, soweit ich weiß, keine Gefühle und es ist ihr egal, was man mit ihr macht. Klar sollte man insofern Respekt vor einer Substanz haben, dass man sie nicht bei einem falschen Set und Setting nimmt, aber als der Anruf reinkam, war ich ja sowieso schon im Raus und äh, äh, im Rauschen konnte daher ganz gut einschätzen, dass ich darauf klarkomme. Auch von vorherigen Erfahrungen konnte ich das ganz gut einschätzen. Ich fand es richtig spannend, da zu diskutieren, während ich den Rausch hatte. Und überhaupt, das ist eine krasse psychedelische Substanz. Und wer konsumiert denn solche Substanzen, während er telefoniert? Das ist wirklich seltsam. Äh, Moment. Ja, ja, hallo Mutti. Mhm. Ja. Ja, ja, mir geht's gut. Mhm. Ja, alles gut bei mir. Ja. <lacht> das war witzig. Ja, also man könnte schon argumentieren, dass es unhöflich war, während des Anrufs immer weiter zu konsumieren. Was ihr aber als Zuschauer nicht wissen könnt, ist, dass ich... Dass ich in wenige Minuten, bevor er angerufen hatte, ein Bild geschickt hatte, wie ich gerade konsumiere, so dass ich mir dachte, dass er angerufen hat, gerade weil ich so ein bisschen im DMT-Rausch war... Und wir dann so ein bisschen die gleichen Vibes haben. Ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt hilfreich ist, dass du deinem Kumpel jetzt gerade sagst, dass das die Symptome von der Psychose sind und ihm damit quasi äh, die Idee... Ähm, noch weiter in den Kopf bringst, dass er jetzt in die Klapse kommt und dass er psychotisch sein könnte, sondern man könnte damit ganz anders umgehen und dein Kumpel braucht, glaube ich, definitiv Support und Menschen, die irgendwie sich mit solchen Erfahrungen auskennen. Nee, der brauchte keinen Support. Also, falls ihr dachtet, oh, der Arme, er denkt, er wäre verrückt und Simon redet ihm noch mehr ein, dass er verrückt wäre, ich kenne ihn schon richtig lange und weiß, dass der das easy wegstecken konnte und mir das nicht übel genommen hatte. Der war in diesem Moment nicht irgendwie total verletzlich. Wenn der während diesen Aussagen komplett ängstlich und verunsichert drauf gewesen wäre, hätte ich da komplett anders reagiert und hätte ihm meinen Support angeboten. Da ich das jetzt einfach alles so sagen könnte, ohne dass es stimmt, habe ich nochmal meinen Kumpel angerufen und ihn nochmal zu diesen Sachen befragt. Oh, du fährst gerade Auto. Ich bin Holland. Du bist in Holland, nice. Die Engel haben mich. Die, die, die Engel haben mich geschickt, wie zu holen. Die Engel haben mich geschickt, wie zu holen! Ich hab gedacht, du machst du machst eine Pause! Ja Mann, ich habe ich hab mich in letzter Zeit wieder so ein bisschen aufgeregt, ich muss was so runterkommen haben, Alter. <lacht> ah, ich, ich dachte du ziehst es mit der Pause durch, Mann. Ja, ich mache auch Pause von dem anderen Zeug, aber ein bisschen Kipfen so ab und zu. Ich werde auch nicht viel, äh, wovon ich weiß, <lacht> aber ich brauche jetzt heute, brauche ich auf jeden Fall was zum Unterkommen. Ich drehe gerade das Teil 2 zu dem Video, weil einige... Okay. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall machen, weil da waren, wir haben ja viele Sachen besprochen und da ist ja gar nicht, gar nicht viel drin gewesen. Ja, also. ja, weil das, das Gespräch ging ja zwei oder drei Stunden, glaube ich, und ich habe nur 20 Minuten reingeschnitten. Weil es gab ja so quasi einige, <lacht> denke ich, Missverständnisse und... Äh, ähm, Kritik an dem Video ja, klar, Aber Und das lag auch darin, ich ja, das war fünf Minuten nach dem dmt das ist sowieso ja. klar Du hast ja das Video von Hyperraum ge äh, gesehen Auch schon, oder? Ja, und, ja ähm, und das haben auch viele gesagt und ich wollte mal fragen Weil ich, ich war natürlich da auch Ich war ja auch berauscht während des Gesprächs Ich habe hab ja auch viel Müll gelabert So ist es nicht, ich habe auch ja. die ganze Zeit Also wenn man sich die ganze Aufnahme hat ich, ich, Also bei der vollständigen Aufnahme Vergesse ich auch immer die ganze Zeit ja, muss ich auch sagen, ich habe das Thema ja auch selber runtergespielt. Ja. Ich habe auch gelacht, ja. Ich die tun so, als wärst du jetzt, aber ich habe das ja, weil das ist ein verrücktes Thema so, weißt ja, du? Genau, Und, genau, äh, genau. Ja, genau, das genau, war, das war auch meine erste Frage, weil viele haben so äh, das irgendwie so respektlos gesehen, dass ich äh, die ganze Zeit gelacht habe, aber quasi nur, weil ich gelacht habe, das, äh, das heißt, hab ja, gelacht, ja. ja, genau, weil, weil die Leute, die haben ja quasi nicht gesehen, die haben ja nicht das Bild gesehen, was ich gesehen habe. Und du hattest auch die ganze Zeit ein Grinsen drauf. Und wenn du jetzt quasi, weil die Leute dachten irgendwie so, dass, dass du irgendwie voll zerstreut warst und irgendwie so ein Seelsorger gesucht ja, hast. Aber, so, also, als wäre mein leben im Arsch wäre. Ja, genau, als der Leben im Arsch, aber du, du bist ja voll drauf klargekommen, wenn du jetzt irgendwie so geschaut hättest so. Oh Scheiße, was was was was mache ich? So ja. meine Existenz ist in Frage gestellt, dann hätte ich doch ganz anders reagiert, weil ich hätte ja selbst schon mal einen Aha. schlechten Trip und hätte oh, du, äh, kennst, du, du kennst mich ja auch, weißt du, so weißt du, ja. hast, dass ich äh, Ich weiß ja, dass du drauf klarkommst. So bei keiner anderen ja. Person hätte ich sowas gesagt Ja, ich sag das auch. Ja. Sag das auch, weil das ist wichtig. Ja. Das das, das ist crazy, ja? ja? Das das worüber wir sprechen. So, da darf man noch mal ein bisschen lachen, weil ja. wir sind in einer Welt, wo das, wo wir so, wo wir so konditioniert sind, dass es sowas überhaupt eigentlich gar nicht gibt. Und jetzt auf einmal kommen alle Leute raus und erzählen darüber. Ja. Ich, ich, hey, wenn wir die, die Position geswitcht hätten und ich, da, ich hätte genauso gelacht über dich. <lacht> du, musst, ne? du musst auch sagen, dass ich dir selber auch gesagt habe, dass du mich auch challengen sollst. Ja, genau, genau. Genau, weil ah. ich brauche halt jemanden, der mich auf die Erde wieder runterholt. Ja, genau. Ähm, eine Frage quasi noch. Ähm, die Leute haben auch immer kritisiert, dass ich während des Telefonats weiter DMT konsumiert habe. Äh, hat dich das genervt oder war das dir egal? Also, ich finde dein DMT-Konsum sowieso fraghaft, weil <lacht> DMT ist für mich dieser Breakthrough, dieses, dieses Nuckeln. Weil, also, ich weiß persönlich nicht, was, ich da, was, das, was mir das bringt, so. so ja. äh, wenn du sagst, für dich ist das okay, dann ist mir das aber auch egal. Weil du rauchst es, weil du weißt, doch, für dich ist es gut. Ja. So, dann ja, musst du auch gar nicht sagen, so. Also für mich ist es also quasi, ich, ich, ich verstehe natürlich die Unterschiede zwischen Breakthrough, das ist natürlich noch eine ganz andere Ebene und so, wenn man Breakthrough macht. Ja. Ähm, aber so, ich wenn ich so eine Low-Dose mache, dann, dann nehme ich mir jetzt nicht vor da oder oh, da ziehe ich so die krassen Weisheiten daraus. Ich denke mir dann einfach so, ah ja, das ist so, jetzt kurz, kurz ein bisschen Spaß haben so. Aber würdest du sagen, also du hast gesagt, du findest meinen DMT-Konsum im Allgemeinen fragwürdig, aber würdest du sagen quasi, aber war es dir egal, dass ich währenddessen DMT konsumiert habe? Ja, wenn du, du weißt doch, dass es für dich gut ist. Ja. Dann, dann, sage ich, dann, ist es, dann, dann sage ich auch nicht, dass es du es aufhörst. Ich habe ja noch nie gesagt, dass du aufhörst, dass du es ja. aufhörst. Ja stimmt, du hättest ich es ja sagen können so. Auch. Du hättest es ja sagen können nein es, nein, es stört mich, es stört mich aber nicht Ja, okay, ja, genau ich also, sogar, also Ich, ich fand sogar gut, dass du auf DMT warst Weil ja. ich war auf DMT und ich habe dich angerufen Und du warst gerade in, in diesem Moment auf DMT genau. Irgendwie voll strange so. also ja. das, Deswegen konnten wir uns wahrscheinlich schon unterhalten wenn wir auf so einer Wellenlänge Genau, waren, das glaube ich auch DMT nämlich genau, weil Ich, ich habe das in dem Zeitpunkt für mich so wahrgenommen Als hättest du mich gerade angerufen Weil ich auf DMT war Weil ich hatte dir ja vorher das Bild geschickt so, wo ich, Und habe mir gesagt ja, ich gönn mir gerade und dann hast du mich direkt angerufen im Sinne von: Ah, ja, der ist jetzt auch auf DMT und der, der, der dann ist man vielleicht nee, wieder auf einer Wellenlänge. Nee, nee, wusste ich gar nicht. Ich, ich, hatte, ich hatte diesen Breakthrough gehabt ich, und ich hatte meine Bitch da und mit der konnte ich nicht reden. Ich so, Alter, ich muss irgendwie anrufen, ich muss das irgendwie so. sagen. Ja. Dann ich Ach so, du hast es gar nicht gesehen, weil ich hatte den nämlich kurz bevor du angerufen hast hatte ich dir so ein Bild geschickt, wie ich so DMT konsumiere und dann dachte ich, dass du mich wegen dem Bild angerufen hast und dachte, dass du da quasi nee, auch... Da hatte ich, da hatte ich, ich hatte keine Zeit, so auf mein Handy zu Ach so, dann so lol, dann dann habe ich das ja ganz anders wahrgenommen. Weißt du aber zum Beispiel ein paar konkrete Sachen, die du während des äh, des Anrufs gesagt hast, wo du im Nachhinein denkst, du, ah ja das war jetzt einer der verrücktesten Sachen ja. oder die du im Nachhinein nicht mehr so ich gesagt, im Februar 2011 Genau. Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Genau, weil weil, <lacht> weil das fand ich halt im Nachhinein halt auch das verrückteste, was du gesagt ja, hast. Mann, das ist doch bescheuert, das ja, das <lacht> Genau, weil weil, weil <lacht> wird nicht untergehen. Das waren viele Für okay. manche wird die Welt untergehen, aber nicht für uns. Ja, genau, weil, weil die Leute, die haben immer so gesagt. Ja. Die Leute haben halt so gesagt, so, weil ich so gesagt habe, ja, ähm, das kann einen so verrückt machen und so. Und da haben die Leute gedacht, dass ich alles als verrückt sehe, obwohl es halt eindeutig, obwohl ich halt nur solche Aussagen meinte und sowas wie am zweiten äh, am Februar 2021 geht die Welt um, unter. Das ist ja quasi <lacht> eindeutig verrückt, weil die Leute haben ja dann sowas gesagt wie, hey Simon, ich glaube, du verwechselst eine spirituelle Erfahrung. Mit äh, mit irgendwie psychotischen Zügen und so. Und da habe ich gedacht, so, äh, ein, ein, da das ist doch nichts spirituell daran, wenn du denkst, also, dass ich die muss, Welt untergeht. Muss, ich, muss, ich muss sagen, das mit dem Weltuntergang, das war eine Psychose. Das habe ich aus der Psychose mitgenommen. Ja. Und dann finde ich noch so einen in allgemeinen interessanten Aspekt, so, äh, weil viele haben ja so gesagt, so, äh, ja, der soll mal kürzer treten und so, aber du hast quasi ja jetzt eine Phase, wo du äh, keine, keine solche Drogen mehr nimmst. Ich war gestern Party machen ohne Drogen. Genau, er war gestern ohne war genau Boten, so Drogen Party machen, und sehr Ich, mach ich werde werd jetzt auch in Netzwerkzeit, wenn ich, mir, also ich mir diese harten Substanzen, werde ich mir, glaube ich, nicht mehr geben, weil ich habe alle Informationen, die ich daraus habe. Ich gehe ab und zu mal ein, um runterzukommen, weil ich sowas wie ADHS habe. Und wenn ich nüchtern bin, bin ich halt so hibbelig. Ja, also. Weißt du? Der Terence McKenna hat auch immer gesagt, if you get the message, hang up the phone. So. Ich glaube, ich kenne keinen, der, also es ich, der doch mit 50 oder 60 seinen Drogenkonsum hat. Man hat irgendwann ausgesorgt ne, mit Informationen und für mich ist das einfach nur für mich war das nicht zum geil zum, äh, sondern für mich war das zum spirituell Weiterbilden und ich bin jetzt spirituell weitergebildet. Was soll ich mich jetzt noch weiterbilden? Ja, genau. Vielleicht will ich noch einmal, einmal werde ich noch ayahuasca nehmen zum Abschluss, das kannst du dann sagen. Ja. Und äh, das reicht dann auch, glaube ich. Ähm, aber quasi hast du es aufgehört, weil du alle quasi Nachrichten so zu, also alles weißt, was du erfahren wolltest oder ähm, hat es doch irgendwelche ja, Nebenwirkungen Moment. irgendwelche Nebenwirkungen oder die Trips waren nicht mehr so gut oder nein es hat sich einfach nur verbessert beim Leben es gibt keine einzige Nebenwirkung die einzige Nebenwirkung ist dass Familie und sowas, die nicht mehr glauben, sich abwenden, aber das ist die einzige Nebenwirkung. Okay. Aber weil die ja, weil die sich, weil die, ja, die glauben einfach nicht, die denken, man ist halt bescheuert, ne? <lacht> meine, ganze Familie, meine ganze Familie, ich habe gar keine mehr, von denen ich mit dem rede. Aber, aber, aber du hattest doch. Die, glauben, die sind doch so alle Christen und glauben an Gott, aber ähm, die glauben nicht. Okay, aber, aber du hattest doch jetzt aber auch davor jetzt nicht so guten Kontakt mit denen, ne? Ne, das stimmt. Und deswegen, ich, ich weiß ja, was für Probleme sind, deswegen jetzt. Durch die Drogen weiß ich ja, welche Probleme in der Familie sind. Deswegen bin ich zu hingekommen habe versucht, mit allen zu reden. Interessiert keinen. <lacht> ich ich würde noch gerne weiterreden, aber ich muss noch die Steuern machen. Heute ja. ist der 10. Hast du schon gemacht? Ich habe meinen Steuerberater angerufen. Ich habe da gesagt, wir schließen das. Also ich mache nicht. Ich will nicht mehr im System hängen. Hä, aber, also aber das funktioniert nicht einfach so. Ich verdiene 120.000. Also du kannst auch sagen, ich verdiene richtig viel Geld. 120.000 Euro, 100.000 Euro. Und ich muss 50.000 Euro an Steuern zahlen. Echt? Und dann musst du musst noch mehr und noch mehr und noch Du mehr musst, musst 50.000 ja, Euro an Steuern zahlen im Monat? Ja, wenn ich 100.000 verdiene, zahle ich 50.000 an Steuern. Alter, krass. Aber, aber, aber quasi, du, ja, kannst, krass. Aber du kannst dich ja nicht einfach so quasi rauskoppeln, dann kommen ja irgendwann die Pfänder die und. Ich werde, einfach, ich werde einfach keine Einnahmen mehr generieren, weil ich brauche keine Einnahmen. Ach so. Ich habe hab aus, hab ausgesorgt und damit lebe ich bis zum Ende so. Ich will, ich will Steuern zahlen, okay? Ja. Aber ich will nicht 50.000 Euro zahlen, wenn ich 100.000 verdiene und wenn jemand anderes nur 200 Euro Steuern zahlt und dann äh, mir noch sagen muss, was für ein Arschloch ich bin, weißt du? Ja, okay, ja, das verstehe ich auch. Also ohne Scheiß, wenn ich 100.000 im Monat ja. verdienen würde, würde ich mir auch denken, Alter, ich habe ich hab so hart gehasselt, dass ich die 100.000 verdiene ja. und dann muss ich davon 50.000 abgeben, ey. Das und wird mir auch so weh tun. einfach so. Die haben nichts gemacht und ich habe ja ich hab nicht mal 50.000 im Monat zum Ausgeben. Ich gebe ja nur für mich 3.000, 4.000 Euro aus. Ja. ja. Und der Rest liegt auf der Bank. Und die, die nehmen sich alles und geben es aus die ganze Zeit. Die haben viel mehr von mir als ich von mir. Aber dann sind die Aber die sollen nicht so dreist sein und um mich auch noch vor Gericht zu setzen und, oder mir mit 6 km/h, 15 Euro noch aus der Tasche ziehen jedes Mal. Aber das Weil sind ja. Die... Also, da hört man auf. Aber das sind ja andere Behörden. Nein. Das ist der deutsche Staat, ja. bei dem ich 50.000 Euro im Monat zahle. Ja, und aber wenn du sowieso viel, so viel verdienst, warum sind dir dann die 15 Euro wegen zu schnell fahren nicht egal? Ab hier habe ich dann mit ihm darüber diskutiert, inwiefern es sinnvoll ist, sich einfach zu weigern, gewisse Strafzettel zu bezahlen. Ich finde es im Allgemeinen ein bisschen schade, wie viele nach dem vorgestrigen Video dann direkt behaupteten, dass ich wohl einfach closed-minded bin. Und einfach keine spirituelle, philosophische Ader habe und einfach zu dumm für die dieben Aussagen von meinem Kumpel war. Obwohl ich eigentlich schon so einige philosophische, existenzielle Videos auf meinem Kanal habe und auch öfter in Livestreams über solche Themen rede. Check definitiv mal den Kanal von Hyperraum aus, der macht nice Videos, ich nehme ihm die Kritik natürlich kein bisschen übel und... Habe auch seitdem mit ihm darüber geredet und einige Punkte hatte er nur kritisiert, weil er da nicht die vollen Informationen hatte. So, jetzt muss ich schnell das Video schneiden, weil ich will das möglichst schnell rausbringen. Und falls das Video hier so ein bisschen mehr versprecherer und unklarerer Aussprachen hatte, liegt das daran, dass ich das ja möglichst bald raushalten will. Uhuhu, ciao, ciao, uhuhu.